Oh, wir spielen in der Toy Factory. Hier war ich noch nie tatsächlich. Ich habe bisher immer nur in diesem Theater gespielt. Oh, wow. Was ist eure Lieblingsmap? Schreibt es mir in die Kommentare. Oh, was ist hier so rot? Das sieht cool aus. Okay, wir müssen aber Minigames finden. Boxy Boo ist der Killer. Alles klar. Und er ist direkt auch hier in der Nähe, glaube ich. Zumindest hört sich das sehr, sehr laut an. Über uns. Ist er über uns, der Boxy Boo? Ich schaue mal eben nach. Ich glaube, er ist hier. Ja, wir müssen aufpassen. Wir laufen gleich sonst in die Arme. Oder ist er da unten? Okay, keine Ahnung. Der hat, glaube ich, gerade jemanden gefressen. So, hier haben wir das erste Minigame. So, Simon Says. Das ist ja mein absoluter Nemesis, muss ich sagen. Bin ich überhaupt nicht gut drin. Was bekommen wir? Oh, oh mein Gott, ey. Ja, was ist das denn? Ich will das nicht spielen. Ja, dann gehe ich hier ran. <lacht> das ist so scheiße schwer. Oh Gott. Eins. Äh, dann oben links. Oben rechts. Ich, ich darf mich nicht ablenken lassen. Hinter mir. Oh Gott, no! Deswegen... Oh, krass. Der hat einen Skin. ein Weihnachtsskin? ein Cheeseburger. <lacht> Wie geil war das denn? Okay. Den Skin habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Krass. Ja, ich, ich habe... Äh, ja. Die Minigames, die an die muss ich mich noch gewöhnen. Die sind nicht so einfach, muss ich zugeben. Die sind ehrlich gesagt ziemlich stressig, wenn man gerade was aufnimmt. Oh, stimmt. Ja. Ich muss jetzt die Mini-Hagigwagis hier abwehren. Da vorne. Weg mit dir. Und wieder rein. Oh, ich werde gerettet. Nice. Das ging schnell. Danke. Oh, verstecken. Er hat einen hagi skin gehabt. Wie geil war das denn? Der Killer ist direkt wieder hier. Da vorne ist er. Oder über uns? Ich glaube, er muss... Nee, da unten ist er. Doch, habe ich richtig gesehen. Okay, ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Äh, aber wohin? Wohin, wohin, wohin? Der Killer hat gerade einen Survivor weggeworfen. Oh, oh. Hat er gerade geröpst? No way. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Er darf mich nicht sehen. Okay, ich glaube, die Luft ist rein. Da vorne. Ich muss jemanden reviven. Ich komme! Nein, nein, nein, ich will helfen, ich will helfen. Ich habe das noch nie gemacht. Spring rüber! Oh, das ging nicht. Da war der, war der Teammate schneller. Da vorne wurde noch ein Survivor gedauert. Okay, ich mache jetzt mal hier Simon Sass, sonst wird das hier nie was. So, bitte was Einfaches, komm. Bitte, bitte, bitte. Ich kann mich ja nicht mal daran erinnern, was ich heute Morgen gegessen habe. Wie soll ich mir das hier bitte merken? Das ist so unfair. Also wirklich, das ist echt verdammt schwer. Nein! Dude, ich will einen Radius. Ich weiß nie, dass der Killer direkt hinter mir ist. Das ist unfair. Das hört sich immer gleich an, seine Schritte. Oh. <lacht> Boxibo ist cool. Aber ich muss immer noch sagen, Mommy Longlegs ist mein Lieblingskiller. Sie ist cool zu spielen. Sie ist äh, cool gegen sie zu spielen. Irgendwie mag ich sie am liebsten. Oh, da oben. Rein da, zurück. Ihr seid ja nicht erwünscht. Jetzt <lacht> zahlt ja keine Miete. Ich aber schon, ich zahl Miete mit meinem Leben. Ah man, irgendwie mag ich das Spiel, irgendwie mag ich es. I don't know, ich werde definitiv mehr Videos zu dem Spiel machen. Also Project Playtime ist so ein Spiel, da hätte ich nicht erwartet, dass mir das so viel Spaß macht. Rein da, ich werde gerettet, nice. Aber äh, ja, für die Leute, die DVD sehen möchten, keine Sorge, DVD wird nicht abgelöst werden hiervon. Im Gegenteil, DVD wird ergänzt werden durch dieses Spiel. Ich werde ebenso probieren, noch andere Spiele zu spielen auf diesem Kanal. Aber da könnt ihr mir gerne mal ja, Tipps in die Kommentare schreiben, was für Spiele ihr gerne sehen möchtet. Da vorne kann ich in Survivor reviven, da gehe ich direkt mal hin. Denn äh, ich hätte zwar ein paar Ideen, aber ich bin natürlich nie, mir nicht ganz sicher, was ihr gerne sehen würdet. Dementsprechend, ja, schreibt mal eure Ideen, eure Vorschläge in die Kommentare. Da würde ich mich wirklich dr sehr drüber freuen. Oh, wie komme ich denn da hin? Wo ist denn das jetzt? Hier vorne? Ja. Keine Sorge, ich komme. Nimm meine Hand. So, wie lange dauert das jetzt? Ich glaube, ich muss einfach, äh, ja, gedrückt halten. Die Taste. Hallo? Okay. Keine Ahnung, ich glaube, der wurde woanders gerettet. Egal. Dann, äh, kümmere ich mich mal hier um das Minigame. Oh, oh, ich glaube, der Killer kommt. Das wird immer lauter. Ich weiß auch gar nicht, woran ich erkennen kann, dass er näher kommt, weil die Schritte hören sich aus jeder Richtung gleich an und egal, wie weit er weg ist, es hört sich immer gleich laut an. Da vorne wird ein Spieler gedownt. Oh, oh, jetzt kommt er aber. Oder? Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht, wo er ist. Er versteckt sich. Oh, Boxi-Boo! Nein, Hilfe. Ich dachte, hier geht's hoch. Spring. Ich kann nicht runterspringen. Oh oh. Oh oh, oh. oh. Geh weg. Geh weg. Nein. Oh Gott. Er macht die Jobattacke. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe leider gerade keine Zeit. Geh in den Locker rein. Hilft das. Oh, fuck, der kann mich einfach rausziehen. Oh, Mann, egal. Das lagt mich. Auto-Reviving. Okay, so müssen wir unbreakable in DBD. Ah, yes, ja, jetzt äh, bringt er mich in den Gully. Schade. Aber das hat Spaß gemacht. Ich war noch nie auf dieser Map. Wow, das war cool. Aber auch sehr unübersichtlich. Aber cool, gefällt mir. So, ich glaube, ich bin jetzt tot, oder? Oder habe ich noch ein Leben? Nee, ich bin tot. Okay, alles klar. Oh Mann, das war awesome. Ich werde definitiv noch ein paar weitere Runden spielen. Okay, der Mate, der wird gerade auch aus dem Locker gezogen. Oh Mann. <lacht> da ist er auch schon tot. Das war es auch schon mit diesem Video. Wenn du mehr Content wie diesen sehen möchtest, lass ein Like, da lass ein Abo da und komm in meinen Discord-Server. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.